Guten Morgen, es ist früh am Morgen. Ich habe mich so ein bisschen fertig gemacht, sehe aber noch ziemlich aufgedunsen aus. Von gestern gestern ist es sehr spät geworden, wir waren noch auf der Kirmes bei uns hier in Bochol. Ja, und wir wollen da auch gleich wieder hin, die Kinder drängen schon. Ja, ich wollte euch nur kurz zeigen, wie ich meinen Pörrisch zubereite, ohne Zucker, ohne Milch. Also sehr fettarm und ähm, ja, dazu musste ich euch einmal kurz umdrehen. So, alles, was ihr dazu braucht, seht ihr hier. <lacht> und zwar braucht ihr 70 Gramm Haferflocken, äh, dann ähm, 25 Gramm Whey-Protein. Ich habe jetzt das von DM geholt, weil ich auf die schnelle... Ähm, anderes finden konnte. Normalerweise bestelle ich das von ähm, Weider im Internet, aber ähm, vorübergehend geht das auch. Dann habe ich hier äh, Zucker. Ähm, da nehme ich immer einen Esslöffel mit rein. Ähm, danach ähm, tue ich noch die Greens rein, zwei Messlöffel und ähm, ich glaube fünf, ungefähr 25 Gramm gehackte Nüsse. Und natürlich äh, die Beeren, ungefähr 120 Gramm. Ich habe jetzt hier die tiefgekühlten Beeren und äh, Wasser. <lacht> so, dann nehmen wir hier einen Topf. Ich stelle das immer direkt auf die Waage. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Äh, 70 Gramm ungefähr, hoppala, macht nichts dann so mit einer Hand die Dose öffnen, hätte ich vorher machen sollen. <lacht> so, dann brauchen wir 25 Gramm Whey. 20, ein Esslöffel und dann einfach Falsche, äh, falsche, falsche Seite, okay. Äh, genau, ich tue so viel Wasser rein, dass das Ganze gerade mal bedeckt ist. Einmal umrühren. Wenn es zu zäh ist, das Ganze, dann würde ich noch mehr Wasser reingießen. Und sobald es erhitzt ist, dann schmeiße ich noch die tiefgekühlten Beeren mit rein. Also ganz wichtig, immer die ganze Zeit umrühren, sonst verbrennt das Ganze. Die Beeren könnt ihr, ähm ja ein paar Beeren könnt ihr vielleicht zur Seite legen zur Dekoration, muss aber nicht. Ja, und dann ist es eigentlich schon fertig. So. so. Und jetzt gebe ich noch die gehackten Nüsse mit rein. Ungefähr ungefähr 25 gramm und dann nehme ich noch die greens mit rein Okay, also erste lektion vor einem video die deckel alle aufmachen ich nehme für mein porridge ungefähr zwei messlöffel aber der Porridge sollte nicht zu heiß sein, sondern schon ein bisschen abgekühlt sein. So, das Ganze einmal rühren. So, da bin ich wieder. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, das Rezept das schmeckt euch. Also wie gesagt, es ist fettarm, kein Zucker drin, keine Milch und es schmeckt trotzdem. <lacht> Im Hintergrund könnt ihr übrigens die Pläne sehen für Salsero, deswegen <lacht> gehe ich mal schnell hier zur Seite. Ähm, ja, ne, probiert es aus und ähm, könnt ihr mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren lassen. So, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!